Herzlich willkommen auf Redestone Kraft und heute mit dabei ist der Crazy Evil. Hi! Und wir spielen heute Dragon Wars. Ja, wir sehen uns dann in der Runde. So, da sind wir wieder. Geht es auch schon direkt gespawnt? Benutzen deine Fans eigentlich auch schon dein. Diamantschwert? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, dein Texture Pack? Nee, ich habe das noch nicht wirklich veröffentlicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man da ob Cool, alle meine Pfeile sind weggebackt, als ich sie in die Hand genommen hab. <lacht> Finde ich gut. Noch man so gemein Oh, hab Fehler bekommen. Ja, oh, wir haben keinen kein Schatz mehr. Find ich gut. Oh, Lord, Express. Express. <lacht> du hast dich gerade selber Express. Ich hatte gar keine Poisen. Ja, nein, ich meine abgeschossen. Abgeschossen hab ich dich. Wow. Oh, aber. Da sind wir wieder. Oh, da haben wir schon Raketen. Sehr schön. Das ein Beste Dürf. an Dragon Balls ist eigentlich, dass man direkt mit einer der Elytra gegen die fliegen darf. <lacht> ja, perfekt. Ey, guck mal direkt. mal. Ein Marvi. Ich hab zwar mit so einem Diashwert. schwert Ich hab auch ein Das äh, freut mich. Ja. Bin aber weg. Ja. <lacht> oh, da waren drei Bögen drin immer aus dem Bogen? Luxus? Nein, drei Bogen. Drei Bögen. Drei Bogen. Aha. <lacht> drei Bogen. Tornado-Jump in der Luft. Ja, genau. Ich habe gehört, dann kriegt man weniger Ja, oh, Du hörst vieles. Boah, ich kann hören. Ist ein neues Talent. Ja. <lacht> Lass mal ohne Bogen spielen. Bitte. Ja, ohne Bogen, dann musst du mich hier weg. Ja, war mir so, klar. Oh, nicht das schon wieder. Oh, nein! Du, <lacht> du, gemeiner, Sch du gemeiner Schuft. Ich bin tot. Und ich werde dir dabei zugucken, weil ich Glosson hab. <lacht> hm. Warum ja. musst du eh bei Dragon Boss wegmachen? Nein, nicht bei Dragon Wars. Weil Hä? Ich hab drei Truhen aufgemacht und hab aus einer eine Sache bekommen! Ich hab aus zwei... äh, nein, aus einer nur was bekommen, ich hatte ja nur eine Truhe. Also. Cool, ich hab aus drei Truhen genauso viel bekommen wie du aus einer. Ja, ist doch gut. Aua. Ja, die hat ja viel Damage gemacht. Ja dann, dein Dorn-Effekt hat mich auch nochmal gekriegt. Also. ich hab das dir doch sogar gesagt, dass das funktioniert. Da waren hier ein paar mehr Leute online, ne? Ja, ich den Chat immer. Ich lese nicht immer den Chat. So. Uh. Uh. Hast du auch ein, ein TNT? Nein. Hast du auch ein, T ein TNT? Nein. Auch ein Nein. Nein. Nein. Nein. ich seh dich gar nicht. <lacht> Lor, bei mir backst du da hinten rum. Ich weiß aber ungefähr, wo du bist, weil da kommen die Pfeile her. Okay, oder. <lacht> <lacht> ja, ich seh den nicht. Dann wirst du da hinten. <lacht> Ups. Wo ist Marvin? Eben war er doch noch hier jetzt sehe ich dich wieder. Finde ich gut. Aua. <lacht> gibt's eigentlich auch einen äh, Command-Befehl, um in... Oh, die nächste Runde, Dragon Wars. Hey, du bist ja schon wieder bei mir verbuggt. Das kann doch ja nicht sein, Alter. Selber. selber verbuggt. Ja, äh, Alter, du... <lacht> du stehst <lacht> da hinten aber bei mir auch auf den Spawner. Ja, ja, du verarscht mich hier. Guck, oh, meine, Tornado. Hände, meine Tornado, meine Tornado-Jumps sind weggebar. Ich will mein Geld zurück. Ich jetzt? Wo sollst jetzt du da hinten? Sehr schön. Ach hab meine Tornado-Jumps wieder. Wie es aussieht. Sehr interessant. Ach ich habe keine Pfeile. Sieht sehr interessant aus. Also du läufst ja sehr schnell lang. Hast du <lacht> sechs Beine auf einmal? Oh, du hast dabei. Sehr schön. Hast du Schild in der ersten Hand bei mir aus, aber in der zweiten Hand bei dir. Oh, hast du jetzt eine Kettenmessung angezogen? Sehr schön. was du eine interessante mhm. Bewegung mit dem Kopf? Hast einen Bogen? Und <lacht> schießt wahrscheinlich auch wieder <lacht> <aufstehe. lacht> Ja, richtig? Ja, ich sehe dich halt nicht. Ich schießt du noch auf den Spawner. Ja. Was ja. so, also. so kann man es auch verschleiern, dass man schlecht ist, ne? <lacht> Alter, das siehst du doch im Video. Ich meine wir wachsen da immer noch rum. Uh. <lacht> Ach, du leuchtest. Ja. Nicht, nicht so gut. Mister Leuchtibus. <lacht> Ach, jetzt. Das Spiel hat gewonnen. Das Spiel <lacht> hat gewonnen. Also das Spiel hat uns echt äh, auseinander genommen. Okay, dann ging das ja wirklich mit den world edit ding noch gar nicht. Ich hab gedacht, du verarschst mich. Danke, ich denke, dass dieses Poison ist, glaube ich, das nervigste am ganzen Modus. Ja, noch bekomme ich keinen Damage-Dings, aber ich habe halt nichts. Ich habe halt hab nichts. So, Moin, Moin, Moin, warte, ich, ich, ich helfe dir. Nein, ich bin beide hochgekommen, Alter. Das ist <lacht> <lacht> was soll ich jetzt noch tun? Du sterben. Ach echt. Keine Begrüßung. <lacht> An deine tollen Zuschauer. Kannst du auch mal was sagen? Ja, die fünf Leute, die dir zugucken. <lacht> Wenn das Video über 20 Likes hat, machen wir eine zweite Folge. Also, ich habe das nicht gesagt. Ich habe dich aber bestochen. Alter, das hast du oh. gesagt. Ich sag sowas nie in meinen Videos. Oh, das war ist oh. vorbei. Sehr schön. Ich habe hab einen Bogen. Sicky, Mickey. Oh. Aua. Aua. <lacht> <lacht> ich konnte mich ja doch nicht wegbewegen, weil ich in der Truhe war. So, da sind wir wieder. Ich damit begrüßt, hat sich ja der Zero Evil, ehemalig Crazy Evil gewünscht. Boah, ah, Nein, in der Truhe war es drin. Sehr gut. Mal wieder eine Hide and Seek machen. Ja, können wir machen, dann kann ich dich resäkeln. Stimmt, sonst gewinne ich, ne? <lacht> wow, mein Inventar ist voller irgendein zeug das ich nicht mehr brauche, weil ich das schon... Doppelt und dreifach, aber... Doppelt und dreifach? Wow! Vielleicht findest du mich ja sogar ohne Glowstone. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, wie oft fliege ich denn? Wo bist du? Weiß ich auch nicht so ganz genau. <lacht> Ach, da oben. Sehr schön. Die Elytra war ja gar nicht mehr offen. Weißt du, ich habe jetzt einen down aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon einsetzen soll, weil ich fliegt hier die ganze Zeit hier Ich setze trotzdem ein. Aber oh, jetzt habe ich ein schwert fast auch Kannst mir vielleicht einen Bogen geben? Da kann ich vielleicht sogar versuchen, nicht abzuschießen und töten mich bei dem Versuch selber. Diaschwert in einer Truhe. <lacht> Pass auf. Das war's mit dem Video und ciao Leute. Tschüss.